Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Bitcoin hat es geschafft, das Hoch vom 15. August 2022 zu brechen. Und ich habe gestern in der Academy gesagt, dass wir damit rechnen sollten, dass wir ein swing failer pattern zwischen 25.300 und 25.500 sehen könnten. Und ja, wenn wir uns das Ganze mal angucken, dann sehen wir, wir haben hier den Bereich nach oben durchbrochen. Haben ein Swing-Failer-Pattern gesehen, allerdings leider nicht bis zur 25.300. Das ist aber absolut nicht schlimm, weil wir sowieso in einem Short drin waren. Und von dort aus ging es dann jetzt wieder in Richtung Süden. Ich rechne damit, dass wir die 30.000 nach wie vor sehen. Zumindest ca. 30.000. Aber wir werden wahrscheinlich jetzt erstmal eine kleine Korrektur nach unten sehen, wie das Ganze ablaufen könnte und wo ich denke, dass wir uns finden werden, das im späteren Verlauf des Videos. Als erstes möchte ich jetzt mal auf die wichtigen Bestandteile des Kurses zukommen und dafür wechseln wir auch einmal kurz den Chart. Und schon sind wir im 3 tages -Chart. Ich habe euch hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht, wir haben hier noch sehr wichtige Level, die angelaufen werden sollten. Einmal das Tief vom Jahr 2021. Dann eine Widerstandszone, die von Support zu Resistance geflippt ist. Und ich denke, dass wir den Bereich definitiv durchbrechen werden, Liquidität mitnehmen werden und dann den letzten langen Weg nach unten in den Weekly Order Block suchen werden. Wenn ihr mehr über solche Dinge erfahren möchtet und immer auf dem neuesten Stand sein möchtet, dann könnt ihr gerne in der Academy vorbeischauen. Informiert euch gerne alle Infos darüber unten in der Beschreibung. Ich würde euch gerne eine Sache mit auf den Weg geben, damit ihr euren Trading- Stil oder eure Trading Performance und um einiges schon mal verbessern könnt. Und zwar ist das der Tipp, dass ihr den Markt nicht so sehen solltet, wie ihr ihn sehen möchtet, sondern so sehen solltet, wie es die Institutionen tun. Das heißt, in den richtigen Timeframes analysieren. Das heißt, schauen, wo sind die wichtigen Blöcke, Fair Value Gaps, Liquidity Pools und so weiter und so fort. Und wenn ihr das euch angeeignet habt, dann werdet ihr den Markt mit ganz anderen Augen sehen und werdet auch viel entspannter bei solchen Bewegungen sein. Die FOMO ist aktuell sehr groß, das merke ich. Ich bekomme täglich Nachrichten, wann sollte ich einsteigen, wie, wo, was und die gleiche Antwort kann ich immer und immer und immer und immer wiedergeben und das ist die, dass ich sage, wenn du der Meinung bist, dass es jetzt aktuell ein guter Zeitpunkt ist, einzusteigen, dann tu dies. Ich bin der Meinung, dass es nicht so ist. Und ich möchte niemanden irgendwie davon abhalten, jetzt in Kryptos zu investieren. Ähm, nebenbei erwähnt, dass es keine finanzielle Beratung oder sonst irgendwas, sondern lediglich nur meine Meinung. Ich möchte das keinem abraten und auch keinem raten, ich bin einfach der Meinung, dass wir deutlich bessere Einstiegsmöglichkeiten bekommen werden, wenn wir uns in Geduld üben und die Falle ohne uns zuschnappen lassen. Es gibt ein Sprichwort, das sollte man sich immer zu Herzen nehmen und zwar Beide the Rumor, Sell the News und das was hier gerade stattfindet ist beide the Rumors, weil in China im ersten Quartal eine wichtige News kommen wird bezüglich Kryptowährungen. Und ich denke, dass daraus dieser Kaufrausch entstanden ist. Was nicht bedeutet, dass ich es nicht vorher schon im Chart sehen konnte. Das wisst ihr, habe ich euch oft genug jetzt schon gezeigt, wann ich das erste Mal darüber gesprochen habe. Aber ich gehe davon aus, dass die Schnelligkeit des, der Bewegung halt eben wirklich dort den Ursprung hat. Wenn wir uns die Zonen jetzt mal angucken, und zwar im kleineren Timeframe, dafür gehe ich in den 4 Stunden Chart dann sehe ich, dass wir hier eine wunderschöne Bewegung haben. Muss man zweifellos und ohne Meckern und Nörgeln zugeben, die eine 1 bis 5 darstellt in meinen Augen. Und hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten und die besprechen wir jetzt natürlich auch. Und zwar ist die erste Möglichkeit, dass wir, und so hatte ich es ja, vorher gehabt, dass wir hier nicht die Welle 3 hatten, sondern die Welle 3 hier oben war und jetzt erst die Welle 4 kommt oder aber, dass wir hier die Welle 3 haben, hier die Welle 4 und dass hier einfach nur eine 1, 2 wird von einer 1 bis 5. Das bedeutet also 1, 2, dann eine 3, eine 4, eine 5 und dann bis in den Zielbereich zwischen 28 und 32.000. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier nochmal unten drunter fallen, ist gegeben, ich werde aber meinen Plan weiterhin verfolgen, denn es bringt mir nichts, nur aus Ungeduld in irgendeinen Trade einzusteigen, der dann letztendlich nicht gewinnbringend ist. Zu guter Letzt schauen wir uns einmal den Dollar-Index an und ich habe es euch im letzten Video angekündigt. Wir haben beim Dollar-Index die Möglichkeit, den Bereich hier oben rauszunehmen. Wenn wir das schaffen und diese Zone für uns gewinnen, dann ist es für den Bitcoin extrem bearish. Natürlich wird es dann einen Pullback geben, aber danach, wenn es dann dort wieder ein Break of Structure gibt, dann ist auf jeden Fall für eine extreme Abverkaufsstimmung gesorgt. Das passt dann auch zu dem Sell News, denn wir haben jetzt schon Februar und in vier Monaten soll China diese News bekannt geben. Was ich wiederum dann erwähnen muss, ist, dass es dann im zweiten Quartal ist. Da habe ich mich dann ein bisschen vertan. Und ja, wenn wir den Bereich hier nach oben brechen, sehe ich für Bitcoin auf jeden Fall eine schöne Abverkaufswelle. Die sollte man dann auch gegebenenfalls nutzen, beziehungsweise handeln, wenn man dies möchte. Ich hoffe, dass das Video euch weitergeholfen hat. Zu guter Letzt schauen wir uns noch einmal an, was der gute WaveReader uns so sagt. Wir haben hier ein schönes Sell-Signal gehabt, dann hier Buy zu Sell direkt, dann hier einen schönen Abverkauf nach unten. Das hier war natürlich nicht so schön, aber da muss man mit rechnen. Dann haben wir hier das Buy-Signal und seitdem läuft der Kurs dann auch nach oben. Also alles in einem, eine erfolgreiche Woche. Ich hoffe, die war bei euch genauso erfolgreich. Falls nicht, lasst mir gerne mal eine Nachricht da. Lasst mir auch gerne einen Kommentar unten in der Kommentarbox und einen Daumen nach oben. Da würde ich mich natürlich auch freuen. Bis dahin sage ich, macht's gut. Das war's von mir, eurem Mr. Sagittario von der Bulvers Bay Academy.